Mein Name ist Eike Boll vom Institut für Sportwissenschaft in Münster. Und wir organisieren hier in Kooperation mit der Kinderkrebshilfe in Münster und mit der Klinik für Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ein Wassersportwochenende am Veluwe-Meer. Und im Hintergrund sieht man schon schön, wie die Kinder sich vorbereiten. Surflehrer sind von der Surfschule Lifetime Sport dabei und unterstützen uns hier bei den Surfkursen. Ich bin Rahel und äh, ich studiere Sportwissenschaft an der WWU in Münster und ich bin mit ein paar anderen Kommilitonen hier auch dabei und wir unterstützen und helfen bei den Kindern ein bisschen auf dem Wasser, beim Windsurfen oder auch beim Stand Paddling und äh, haben sonst von unserer Uni her noch ein paar andere Sportaktivitäten mitgebracht wie Spikeball, Volleyball. Wir haben auch einen Fußball dabei und genau, bieten dann auch außerhalb vom Wasser noch ein bisschen sportliche Aktivität an.